Hallo, ich bin gerade hier in Sengigi. Also ich werde heute die Toten abholen am Hafen von Bangsal. Also Sengigi ist ja etwa 20 Minuten bis zum Bangsal hin. Aber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 ist etwas äh, beschäftigter geworden und dann ich hoffe dass äh, wir mehr gäste haben Garten, ja. und ja dann schauen wir mal wie gigi aussieht ja. gerade, gerade Richtung Hafen und dann so sieht Syngigi aus ja. und äh, ja, ist noch ganz leer und da sitzen auch schon zwei Männer in der Mitte der Straße um Spender zusammen. Das ist eigentlich Spender für die Moschee hier in den Nähe. Ja. Und, ja, es ist noch sehr ruhig. Ja. Viele Geschäfte sind geschlossen. Und wir erwarten schon, dass äh, im Juni, also nächsten Monat, es ist gerade der 20. Mai jetzt, ja, und wir hoffen, dass im Juni schon mehr Gäste zu uns kommen. Ja, dann schauen wir mal, ja. dann und für die Freunde in Indonesien, werde Video ini, dua Versi, ja. die ja. also ich rede auch schon mal, trus, mal auf Indonesisch, weil ich auch schon dieses Video für unsere Landsleute hier in Indonesien mache, um, damit die dann auch das verstehen, ja. Nah jadi seperti ini Senggigi ya Jadi masih belum sibuk ya Senggigi adalah pusat pariwisata ya nah, dulu di awal-awal Senggigi adalah tujuan wisata utama Dan Senggigi ya, di Senggigi adalah tempat hotel-hotel besar ya Sekarang sudah terbagi karena misalnya ya sudah berkembang dengan bagus sekali menjadi satu tujuan wisata penting di lombok ya karena di sana di kute eh, ada sirkuit ya yang cukup terkenal booming ya di tahun ini awal tahun ini ada perhelatan motor gp ya Tor Grand Prix ya. Kita sedang berada di atasnya Sheraton ya, hotel di Segigi. Seperti ini kelihatannya jalan-jalan sudah rapi, sudah bagus ya. Jadi pada masa pandemi rupanya dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur ya jalan-jalan. Nah di sini sudah bagus. Jadi kalau anda datang kelompok ya, jangan ragu anda bisa berkendaraan. Will. Also das ist kein Problem hier zu uns zu kommen, wenn Sie dann selber fahren wollen, ja? also wenn Sie dann auch schon mit dem Linksverkehr gewohnt sind, also vielleicht haben Sie dann einmal auch in England gef gefahren oder woanders vielleicht schon. In anderen Ländern, in asiatischen Ländern wie Thailand zum Beispiel. Ich glaube, in Thailand fährt man auch schon links dort. Ja. Äh, hier kann man auch sehr schön sehr gut fahren, ja, weil die Straßen schon sehr optimal sind. Also so sehr optimal auf, äh, ausgebaut. Ja. Da sieht man so auch schon einen äh, Touristenbus. Ja. Das heißt, äh, zurzeit kommen auch schon viele Einheimische zu uns ja, nach Hamburg. Ja. Nur, wir erwarten auch schon mehr Touristen aus dem Ausland, ja. aus Europa, aus Australien, England, ja. und besonders ich, ja. ich bin äh, für die deutschen, deutschsprachigen Leute spezialisiert. Ja. Also das mache ich schon seit Jahren jetzt, äh, die Führung für die deutschen, ja, für die deutschsprachigen Leute. Und das ich schaue sehr gern, das macht mir auch schon viel Spaß. Ja. Sehr schön, ja. also ich bekomme immer jedes Mal so neue Freunde, neue Bekannten. Wenn sie guten von mir geworden sind, dann, äh, dann sind wir auch schon befreundet. Das heißt, wir tauschen unsere Nummer, ja, unsere Telefonnummer, wir kommunizieren uns per ab und ich lade oft auch, auch schon meine, meinen Status ein uh, WhatsApp und das jeder, das auch schon abgut im Körner Silahkan bagi Anda yang mau datang ke Lombok uh, Fasilitas sudah lumayan bagus ja. Terutama jalan-jalan umum, jalan-jalan utama baik ya dan ini akan menambah kenyamanan anda untuk berkendara di Pulau Silakan dinikmati perjalanan ini eh, saya akan merekam eh, beberapa saat untuk menunjukkan seperti apa sih jalan yang kita punya di Pulau sangat bagus ya sangat representatif ya jadi sangat nyaman ya ist Mangsit, so circa 5 Minuten äh, von dem Zentrum. Ja. Da sind Holiday Resort Katamara, äh, Catamaran, Villa, Da ja. äh, sind auch schon viele andere. Und Wenn Sie hier wohnen, zum Beispiel in der Ecke von Mangsit, dann äh, schaffen Sie dann nur 5 Minuten bis zum Zentrum hin. Ja. Und dort gibt es auch Restaurants, ja, wo Sie dann auch gut essen können. Ja. Und das Taxi würde es vielleicht um die 20.000 Rupias kosten. Es entwickelt sich gerade die Insel. Es gibt ja viele leere Ecken, also das Land zum Beispiel, dass man auch hier auch ein bisschen was investieren kann, Hotels aufbauen, ein bisschen Geschäft so einplanen. Auf Lombok wäre auch schon nicht schlecht, weil die Insel sich auch schon sehr gut entwickelt, besonders es konzentriert sich zurzeit, die Regierung meine ich, konzentriert sich zurzeit, um die Insel hier zu entwickeln. Ja. Äh, deswegen ist auch schon bekannt diese Ecke als eine neue Bali hier. Als eine neue Bali. Das heißt, äh, da gibt es auch schon viele andere Balis. Ja. Man kennt zurzeit nur Balis als Haupttouristenziel, aber eigentlich gibt es auch schon viele andere schöne Inseln, äh, sie besuchen können. Ja. Lombok zum Beispiel, es gibt noch weitere Ecken, weitere Ziele wie im Osten, uh, Flores zum Beispiel. Es ist sehr ja wunderschön, ja. Da ist ja diese Komodo Insel, diese bekannte Komodo Insel. Ja. ja. ja das ist in der Villa Hotel, Hotel Katamaran, Hotel Holiday, Holiday Resort, und die Villas, ja. Uh, dann Bajalaki, Hotel, Hotel bisa dieksplore ya. untuk bisa dieksplore untuk perjalanan berikutnya saya lagi mencari temen saya saya berhenti dulu sebentar di sini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Paksal ya jadi dari sini dari Mangsit saya hanya membutuhkan sekitar 20 menit tapi saya berhenti dulu sebentar saya tunjukkan juga di sana ada di atas bukit itu ada sebuah hotel saya juga belum tahu namanya ya. nanti bisa dieksplor sendiri ini adalah hotel yang cukup bagus saya kira uh, nya dari atas sana akan ada kelihatan eh, pantai di Pulau Lebok sebelah barat ya kemudian dari sana juga saya kira karena tempatnya tinggi kita bisa melihat pemandangan Wir fahren weiter. Ja. Das ist die Westküste der Insel. Das sind ja schöne Landschaften hier. Während der Fahrt kann man sehr schön die schöne Landschaft hier genießen. hier an der Ecke. Ja. Ein wunderschönes Hotel. Da können Sie dann auch schon immer die Namen des Hotels notieren. Das kann man immer bei der Buchungsplattform dann aussuchen. Ja. Dann gibt es dann auch schon immer Preise dafür. Wie zum Beispiel, ich kann auch schon immer äh, Werbung machen für Booking.com zum Beispiel ist sehr gut oder gibt es auch schon noch andere. Ja. Agoda zum Beispiel. Ja. Also, die sind ja alle die bekannten Buchungsplattformen, was man hier bei uns kennt. Ja. Das kann man immer die Namen der Hotels hier aussuchen. Ja. Dann haben die dann zurzeit immer so große oder günstige Angebote. Ja. Das äh, kann man immer jederzeit buchen. Ja. Besonders zu dieser Zeit, Anfang der Hauptsaison eigentlich, Juni oder Ende Mai. Ja. Dann kann man ja auch schon ein bisschen was holen. Ich habe ja so also einen Anruf bekommen. Okay, wir fahren weiter. Ja, das war eine kurze Unterbrechung von dem Freund, ja, von dem Kollegen. Ja, ich zeige Ihnen weiter, wie die Straßen hier auch, wie schön die Straßen oder die Landschaft hier aussehen. Äh, ja, in Lombok. Ja. Wie gesagt, es ist noch nicht so ganz weit entwickelt die Insel. Ja. Die Insel Lombok ist noch nicht so ganz weit entwickelt, deswegen sieht man auch noch nicht so viele Hotels. Ja. Aber die Insel hat eine, Suche, eine gute Zukunft. Ja. Hier gibt es dann viele schöne Strände, Weißsandstrände im Süden zum Beispiel. Wenn Sie dann äh, nach Süden fahren Richtung Kuta und der Kussen entlang von Osten nach Westen sind alle da lauter Weißsandstrände. Das können Sie dann immer schauen, ja. wenn Sie da sind, dann auch ein bisschen entdecken. Ja. Äh, kann man. Entweder mit mir fahren für eine Tages für Tagesausflüge oder einfach mal so einen Roller fahren, das wäre auch kein Problem, aber natürlich würde ich dann immer äh, ein bisschen abraten, also selber zu fahren, besonders diejenigen, die nicht so gewohnt sind mit dem Linksverkehr, dann muss man schon ein bisschen üben, ja, äh, dass der Verkehr oft bei uns für die Europäer ein bisschen chaotisch oder ziemlich chaotisch. Ja. Aber man sagt immer, wenn man gut hier bei uns fahren kann, ja, dann kann man überall auf der Welt fahren. Ja. Also so ungefähr, das sagen viele dann. Ja. Aber natürlich äh, gibt es auch noch natürlich eine Möglichkeit für Sie, die halt dann hier mit uns selber auf eigenen Faust die Insel erkunden, dann ist auch schon eine Möglichkeit. Ja. Besonders ist der Verkehr auch nicht so viel. Straßen sind so gut, ja. äh, dann müssen sie dann auch schon ein bisschen aufpassen, wenn sie dann selber fahren, besonders äh, wie gesagt, äh, Linksverkehr ist natürlich schon die andere Fahrweise von den Einheimischen und äh, muss man halt schon ein bisschen üben, ja. wenn man das halt mit Europa äh, vergleichen außer England. Ja. Ja, die Lombok eh, cukup menjanjikan untuk investasi masa depan bagi Anda yang memiliki modal cukup ya untuk membangun untuk membuat investasi di Lombok seperti misalnya mau membuat hotel atau penginapan ya. Umum masih banyak lahan-lahan kosong di tempat-tempat yang bagus ya. Tentu saja itu akan membuat uh, biaya Rasional ataupun investasi menjadi tidak begitu besar ya karena masih banyak lahan yang bisa dipilih dan persaingan belum begitu ketat ya karena saya merasa kelompok memiliki masa depan yang cukup bagus ya sebagai tujuan wisata karena sudah ditacanangkan oleh pemerintah juga dengan apa yang disebut dengan New Bali ya, jadi untuk mempopulerkan plan atau rencana pemerintah maka mereka menyebutnya sebagai New Bali karena selama ini eh, wisatawan banyak mengenal Bali sebagai daerah tujuan wisata di sini ada atraksi wisata seperti misalnya pernah dulu gubernur kita di Indonesia Tengah Barat mengatakan Bahwa di Lombok kita melihat, bisa melihat Bali Karena segala apa saja yang dilihat di Bali bisa dilihat di sini Ataukah apa yang disebut dengan atraksi wisata Karena banyak juga saudara-saudara Hindu kita Yang hidup di Pulau Lombok sejak dulu Nah ini adalah sebuah hotel baru ya Royal Avila ya. Royal Avila Boleh dicatat juga Royal Avila is a noise hotel Ya in vielen Buchungsplattformen werden Sie dann auch finden gleich. Ja. Es ist ein neues Hotel hier links. Ja. Da sieht man auch die Wand hier gerade. Da. Ja, die. cukup menjanjikan cukup bagus ya dan tempatnya adalah di lereng sebuah bukit ya dan langsung menuju ke pantai nah inilah jadi pematangan di Pulau Lombok di sana Pulau Kecil di sana itu adalah gili Air, Gilie minum Gilie kemudian di sini kita juga bisa melihat di sebelah sana tadi adalah hotel baru yang belum juga selesai Saya sudah melihatnya, bangunan itu sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu cuma rusak karena akibat gempa tahun 2018 lalu eh, cukup membuat banyak menyebabkan kerugian ya. di Lombok bagi mereka yang membuat hotel hotel, di sini. Karena banyak sekali hotel yang rusak parah, gempa karena kekuatan gempa saat itu dari 6,1 sampai 7 ya jadi gempa itu gempa susulan juga terjadi ya Hier vorne ist ein mobiles Geschäft, ja. das nennen wir Rujak, ja. also es ist eine Art von Salat. Ja. Also der Mann fährt rum um die Insel, um diese Salat zu verkaufen. aber Salat ist ja bei uns hier, oder Rujak ist ja mit brauner äh, Zucker, alles gemischt, ja. also mit vielen äh, Arten von, äh, von Früchten, also mit äh, Zuckersoßen, ja. ja, also, wir haben dort, ja, wir sehen gerade, was die dort tragen, hinter dem Rollerfahrer, diese lauter Früchte, ja. das nennen wir Rujak bei uns, ja. Jetzt ein hoch die Straße, aber so kann ich auch schon noch den Mann hier, aufnehmen, ja. also auf mein Video, ja. er fährt langsam, schafft der Holler vielleicht auch nicht, ja. bei mir muss ich auch schon Gang wechseln. Ja. Geschäfte links hier, ja? also zum Grillen. Ja? Da die meisten Leute hier in der Nähe, also in dem Dorf, ja, vom Fischen leben, ja? dann gibt es auch Angebot von Grill, von Grillenfischen, also Grillfischen hier an der Ecke. Also man kann einfach hier an der Straße hier anhalten und da in den Warung da rein und man lässt dann Paar Fische dann grillen, also zum Essen, für Mittagessen zum Beispiel. Wir halten gerne auch viele Einheimische zum Mittagspause zum Essen. Busse oder Büsse, dass, äh, ein, dass Touristen auch hier zu uns kommen. Es ja. ist auch schon eine Ecke, wo Einheimischen auf Hand halten zum Fotografieren, weil wir dann von hier aus die Insel, kleine Insel dort drüben sehen. Die mehr. Ja. Wir fahren jetzt weiter Richtung Bansal. Kühe hier an der Straße. ne? Ja, das, die gehören auch schon Leuten. hier da mit ihnen ja also natürlich es freut mich dass ich dann auch schon eine Idee gefunden habe jetzt so die Fahrt hier aufzunehmen dass ich auch schon ihnen was zeigen kann äh, von der Insel ja. also sie können immer bei mir bleiben also für die also einfach mal sich äh, anmelden oder sich äh, was heißt das subscribe ja bei meinem Channel ja meinem kanal her ja, dass äh, sie auch schon immer die aktuelle videos bekommen mitbekommen können besonders natürlich werde ich jedes mal äh, video aufnehmen um ihnen zu zeigen wie alles dann läuft bei uns hier. natürlich es ist halt wichtig äh, wenn sie dann auch schon äh, gut finden äh, was ich dann jetzt mache natürlich werden sie dann auch schon kommen auch mit mir dann auch die Fahrt machen. Das, äh, das wird auch mich auch sehr freuen. Ja, natürlich ich, ich freue mich, immer neue Kunden zu bekommen. Ja. Und deswegen erwarte ich dann, dass ich dann auch schon immer neue Kunden bekomme, also die dann auch schon meinen Videokurs schon gesehen haben. Ja. Ich kann auch schon immer organisieren, Ausflüge in die andere Ecke. Indonesien, wie zum Beispiel. Ich fahre oft Richtung, oder ich fliege oft Richtung Komodo zum Beispiel. Komodo ist ja auch schon sehr interessant, ja? also die Überbleibsel von Dinosauriern, ja? die bis jetzt noch leben, bis jetzt man noch sehen kann, na, besuchen kann. Und da kann man auch schon schön äh, Fahrt mit dem Segelboot machen oder Motorboot. ja. Wir können auch schon schön das Schnorcheln, ja, Besonders äh, was schön, am schönsten finde ich dann auch das Schnorcheln dort auf, äh, in Komodo, dass wir beim Schnorcheln diese große Mantas sehen können. Ja. Hier auf Lombok äh, kann man auch schon immer äh, die Schildkröten sehen beim Schnorcheln, besonders auf den Dreikilise. Ja. Natürlich, äh, es ist ja halt dann sehr empfehlenswert, wenn Sie schon hier da sind, ja dann kann ich immer etwas empfehlen. Ja. Natürlich, es freut mich. Ja. ja. Dann schauen wir weiter um weiter die Straße. Yeah. hier im West ja. da, der, eine, der eine Hafen heißt Bangsal oder Bangsaler Hafen, wenn sie dann von Bali hier rüber kommen, dann kommen sie in Bangsal Hafen an und dann hier, früher wurde es auch schon äh, für Boote von Bali hier benutzt, ja. aber jetzt nicht mehr, das ist mehr für Leute, die halt dann Boot brauchen, von hier zu den Ilis dort fahren, ja. oder die Leute, die halt dann einfach mal Ausflüge machen, ja. also die Schnorchelausflüge machen von Lombok aus, dann fährt man ja von dem Hafenglokode aus, ja, Richtung drei Verkehr ja, von den Einheimischen, weil es hier so also ein Dorf gibt. Ja. Dann sehen wir auch schon, da sind Kinder hier vorne. Die fahren jetzt zu so dritt hier ja, auf einem Roller ohne Helmet. Ja. Ja. Die Kinder. Aber ich dachte, jetzt hier äh, die sind vielleicht um die fünf Jahre. Ja. Und die Kinder drei. Hier vorne. fahren gern die Einheimischen, besonders zum Markt, ja, der auch nicht so weit weg von zu Hause. Ja. So, wir sind schon hier da. Ich warte noch ein bisschen auf meinen Kunden. Ja. Bis gleich. Das ist der Hafen von Bangsal. Äh, ja. äh, hier gibt es dann auch schon die Tür zu, dem, zu den Booten, die dann zu den jeweiligen Inseln... Fahren, wie zum Beispiel nach Gravanger oder hier ist gleich nach Menu. Und der andere, von der anderen Seite da fährt man Richtung Gravanger. Parkplatz. Okay. Wie geht <lacht> das denn? Ja. Und ja, während des Aufenthalts können Sie dann auch schon eine Fahrt zu dem Elefantenpark machen, ja. Elefantenreiten machen oder vielleicht äh, futtern, Orangutan futtern gibt es auch. Ja. So sieht es dann der Park bei uns ja, aus. Das ist der Front Office. Ja. Und das hier ist der Eingang. Ich kann, ich komme aber nicht weiter rein, ja. ich warte hier draußen, aber ich kann auch schon innen ein bisschen zeigen von dem Eingang. Ja, das ist der Eingang und äh, da sind die Vogel, ja. wenn man eine macht, dann fängt man hier an. Ja. weil light Park.